Wortliste A1, Teil 1, der Buchstabe A. Ab. Ab morgen muss ich arbeiten. Ab morgen muss ich arbeiten. Aber. Ich bin oft im Büro, aber nur für wenige Stunden. Ich bin oft im Büro, aber nur für wenige Stunden. Abfahren Wir fahren um 12 Uhr ab. Wir fahren um 12 Uhr ab. Die Abfahrt Vor der Abfahrt rufe ich an. Vor der Abfahrt rufe ich an. Abgeben. Ich muss meine Schlüssel abgeben. Ich muss meine Schlüssel abgeben. Abholen. Wir müssen noch meinen Bruder abholen. Wir müssen noch meinen Bruder abholen. Der Absender. Mehrzahl die Absender. Da ist ein Brief für dich ohne Absender. Da ist ein Brief für dich ohne Absender. Die Achtung. Achtung. Das dürfen Sie nicht tun. Achtung. Das dürfen Sie nicht tun. Die Adresse. Können Sie mir seine Adresse sagen? Können Sie mir seine Adresse sagen? All Alles Gute Alles Gute All Das ist alles Das ist alles All Sind alle da? Sind alle da? all alle freunde kommen alle freunde kommen all hast du alles hast du alles allein er kommt allein er kommt allein also also es ist so gewesen. Also, es ist so gewesen. Also, er hat Zeit, also muss er uns helfen. Er hat Zeit, also muss er uns helfen. Alt, wie alt sind sie? Wie alt sind sie? Alt. Sie sehen aber nicht so alt aus. Sie sehen aber nicht so alt aus. Alt. Mein Auto ist schon sehr alt. Mein Auto ist schon sehr alt. Alt. Wir wohnen in einem alten Haus. Wir wohnen in einem alten Haus. Alt Mein Opa ist ein alter Mann. Mein Opa ist ein alter Mann. Das Alter Mein Alter, ich bin 26 Jahre. Mein Alter, ich bin 26 Jahre. an, an der nächsten Straße nach rechts, an der nächsten Straße nach rechts, an, wir treffen uns am Bahnhof, wir treffen uns am Bahnhof, an, am Montag geht es leider nicht, am Montag geht es leider nicht. Anbieten Was darf ich dir anbieten? Was darf ich dir anbieten? Anbieten Ich biete dir ein Geschäft an. Ich biete dir ein Geschäft an. Das Angebot. Die Angebote. Heute sind Sportschuhe im Angebot. Heute sind Sportschuhe im Angebot. Ander. Möchtest du diese? Nein, die andere. Möchtest du diese? Nein, die andere. Ander. Dieser Mann? Nein, ein anderer. Dieser Mann? Nein, ein anderer. Anfangen Wir können jetzt anfangen. Wir können jetzt anfangen. Anfangen Der Unterricht fängt gleich an. Der Unterricht fängt gleich an. Der Anfang, die Anfänge. Sie wohnt am Anfang der Straße. Sie wohnt am Anfang der Straße. Der Anfang, die Anfänge. Wir machen Anfang Juli Urlaub. Wir machen Anfang Juli Urlaub. Anklicken. Da musst du dieses Wort anklicken. Da musst du dieses Wort anklicken. Ankommen. Wann wird der Brief ankommen? Wann wird der Brief ankommen? Ankommen. Wann kommt der Zug in Berlin an? Wann kommt der Zug in Berlin an? Die Ankunft, die Ankünfte Ich freue mich auf Deine Ankunft. Ich freue mich auf Deine Ankunft. Die Ankunft, die Ankünfte Hier steht die Ankunftszeit der Züge. Hier steht die Ankunftszeit der Züge. Ankreuzen auf dem Formular bitte ankreuzen. Auf dem Formular bitte ankreuzen. Anmachen Kannst du das Licht anmachen? Kannst du das Licht anmachen? Anmachen Mach bitte das Licht an. Mach bitte das Licht an. Anmelden wo kann ich mich anmelden? Wo kann ich mich anmelden? Die Anmeldung, die Anmeldungen Die Anmeldung für diesen Kurs ist hier. Die Anmeldung für diesen Kurs ist hier. Die Anrede, die Anreden Benutzen Sie die höfliche Anrede. Benutzen Sie die höfliche Anrede. Anrufen. Darf ich Sie telefonisch anrufen? Darf ich Sie telefonisch anrufen? Anrufen. Peter ruft kurz seine Freundin an. Peter ruft kurz seine Freundin an. Der Anruf, die Anrufe. Sie bekommt Anrufe auf dem Handy. Sie bekommt Anrufe auf dem Handy. Der Anrufbeantworter, die Anrufbeantworter. Sprechen Sie bitte auf den Anrufbeantworter. Sprechen Sie bitte auf den Anrufbeantworter. Die Ansage, die Ansagen. Hören Sie die Ansagen am Bahnhof. Hören Sie die Ansagen am Bahnhof. Der Anschluss, die Anschlüsse. In Berlin haben Sie Anschluss nach Hof. In Berlin haben Sie Anschluss nach Hof. Der Anschluss, die Anschlüsse. Bekomme ich einen Telefonanschluss? Bekomme ich einen Telefonanschluss? An sein. Heute Nacht war das Licht an. Heute Nacht war das Licht an. Antworten. Er antwortet nicht und schweigt. Er antwortet nicht und schweigt. Die Antwort, die Antworten. Er gibt leider keine Antwort. Er gibt leider keine Antwort. Die Anzeige, die Anzeigen. Die Anzeige ist in der Zeitung. Die Anzeige ist in der Zeitung. sich anziehen. Ich muss die Jacke anziehen. Ich muss die Jacke anziehen. Das Apartment. Die Apartments. Wir haben ein Apartment gemietet. Wir haben ein Apartment gemietet. Der Apfel. Die Äpfel. Ich möchte ein Pfund Äpfel bitte. Ich möchte ein Pfund Äpfel, bitte. Der Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Arbeiten. Wo arbeiten Sie? Wo arbeiten Sie? Die Arbeit. Die Arbeiten. Mein Bruder. Sucht Arbeit. Mein Bruder sucht Arbeit. Arbeitslos. Viele Leute sind arbeitslos. Viele Leute sind arbeitslos. Der Arbeitsplatz. Die Arbeitsplätze. Am Arbeitsplatz fehlt der Drucker. Am Arbeitsplatz fehlt der Drucker der Arm die Arme mein Arm tut weh mein Arm tut weh der Arzt die Ärzte morgen habe ich einen Termin bei meiner Ärztin morgen habe ich einen Termin bei meiner Ärztin auch, ich bin auch Spanier, ich bin auch Spanier. auf, die Kinder spielen auf der Straße, die Kinder spielen auf der Straße. auf, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Auf. Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? Die Aufgabe. Die Aufgaben. Das ist eine schwere Aufgabe. Das ist eine schwere Aufgabe. Aufhören. Der Kurs hört in einer Woche auf. Der Kurs Hört in einer Woche auf. Aufhören Hier hört die Bahnhofstraße auf. Aufhören Hier hört die Bahnhofstraße auf. Auf sein Du brauchst den Schlüssel nicht, die Wohnung ist auf. Du brauchst den Schlüssel nicht, die Wohnung ist auf. Aufstehen. Ich muss immer um 4 Uhr aufstehen. Ich muss immer um 4 Uhr aufstehen. Aufstehen. Soll ich aufstehen? Soll ich aufstehen? Der Aufzug. Die Aufzüge. In diesem Haus gibt es keinen Aufzug. In diesem Haus aufzug gibt es keinen Aufzug. Das Auge, die Augen. Er hat blaue Augen. Er hat blaue Augen. Aus. Er kommt aus Brasilien. Er kommt aus Brasilien. Der Ausflug, die Ausflüge. Morgen. Machen wir einen Ausflug nach Heidelberg. Morgen machen wir einen Ausflug nach Heidelberg. Ausfüllen. Füllen Sie bitte dieses Formular aus. Füllen Sie bitte dieses Formular aus. Der Ausgang. Die Ausgänge. Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Die Auskunft, die Auskünfte. Können Sie mir eine Auskunft geben? Können Sie mir eine Auskunft geben? Das Ausland. Fahren Sie ins Ausland? Fahren Sie ins Ausland? Der Ausländer, die Ausländer. Sind Sie Ausländerin? Sind Sie Ausländerin? Ausländisch. Leider habe ich nur ausländisches Geld. Leider habe ich nur ausländisches Geld. Ausmachen. Mach bitte das Licht aus. Mach bitte das Licht aus. Die Aussage. Ist die Aussage richtig oder falsch? Ist die Aussage richtig oder falsch? Aussehen. Das sieht schön aus. Das sieht schön aus. Aussein. Das Licht ist aus. Das Licht ist aus. Aus sein. Die Schule ist aus. Die Schule ist aus. Aussteigen. Wo muss ich aussteigen? Wo muss ich aussteigen? Der Ausweis. Die Ausweise. Hier ist mein Ausweis. Hier ist mein Ausweis. Sich ausziehen. Zieh die Schuhe aus, bitte. Zieh die Schuhe aus, bitte. Das Auto. Die Autos. Er kommt mit dem Auto. Er kommt mit dem Auto. Die Autobahn. Die Autobahnen. Wo geht's hier bitte zur Autobahn? Wo geht's hier bitte zur Autobahn? Der Automat. Die Automaten. Die Fahrkarten gibt es nur am Automaten. Die Fahrkarten gibt es nur am Automaten. Automatisch. Du musst nichts machen, das geht automatisch. Du musst nichts machen, das geht automatisch. Das war der erste Teil der A1-Wortliste des Goethe-Instituts, Buchstabe A. Gibt es Wörter, die ihr besonders schwierig findet oder gerade fandet? Schreibt sie uns in die Kommentare. Das PDF zum Video ist wie immer in der video unten verlinkt. Und ich freue mich auf eure Kommentare, Kritiken, Wünsche. Wollt ihr nichts verpassen? Abonniert diesen Kanal bitte, klickt auf die Glocke, folgt uns auf Instagram, Twitter, TikTok, oder schreibt direkt eine E-Mail an Wortschatz.outlook.com. Und damit weiter. Viel Spaß beim Deutschlernen. Bis zum nächsten Mal, ihr Wortschätzchen.